Erster Teil Ruinentour. Abzweigung zur Ruinentour in Gresten. Materl Steigerhof Materl Hinterbuchen Linksabzweigung Richtung Rheinsberg Zur Burgruine Rheinsberg Linksabzweigung bei Schottergrube Links zur Burgruine, gerade spätere Weiterfahrt über Parkplatz. Burgruine Rheinsberg Ein Teil der Ruine wird als Theater benutzt. Die Burgruine kann zu Fuß besichtigt werden. Thank <laughs> Fahrt zur Wandererrast Hochschlag. Der Steinbach entspringt in der Nähe des Hochschlags. Abzweigung zur Straße auf den Hochschlag. Letzte Serpentine. Die Wanderer Rast hochschlag. Retour geht es über den Runzelberg und den Kraxenberg vorerst auf der Straße bleiben und bei der markierten Abzweigung Richtung Runzelberg fahren. Die Runzelberghütte. Fahrt um den Kraxenberg herum. Abfahrt vom Kraxenberg. Die Runde Hochschlag-Kraxenberg schließt sich. Blick auf die Burgruine Rheinsberg oben im Wald. Rechts zurück nach Christen und nochmal rechts. Zweiter Teil. Rauheisenweg zur Kreuzkugelkapelle. Links abzweigen in Grästen zum Oberen Markt. Entlang der Kleinen Erlauf. Herr Laufbrücke bei Ibsbach-Amt. Sind die Zellhof. Der Zogelsbach. Linksabzweigung bei Gartenweidkapelle. Rückfahrt von der Kreuzkugelkapelle. Der Single Steinreit startet bei dem Schild mit dem Pfeil vor dem Waldgebiet. Vorsicht! Links ist ein Steilabfall. Nach dem Hochstand spitz links in die Vorstraße. Retour über den Single bei Zellhof. Herr Laufbrücke bei Ibsbach Amt. Schleichwegerl ab Rathaus Grästen. Parkplätze beim Voralpenbad Grästen.